Herzlich Willkommen zum Lernzyklus für den Flächeninhalt von Dreiecken. In diesem Video wollen wir gemeinsam herausfinden, mit welcher Formel wir den Flächeninhalt von allen Dreiecken ausrechnen können, egal wie das Dreieck ausschaut. Wie lautet denn diese Formel? Haben wir ein Dreieck, von dem wir eine Seite und die dazugehörige Höhe kennen, lautet sie ganz einfach Seite mal Höhe durch 2 oder in unserem Fall a mal ha durch 2. Wir brauchen für diese Formel also immer eine Dreieckseite und die dazugehörige Höhe. Dabei muss man darauf achten, dass die Höhe durch den gegenüberliegenden Eckpunkt der Dreieckseite geht und im rechten Winkel auf der Dreieckseite steht. Aber wie kommen wir denn eigentlich auf diese Formel? Das können wir ganz einfach gemeinsam herausfinden. Nimm dir dafür ein Blatt Papier, einen Stift, ein Lineal und eine Schere. Passiere das Video hier, um alles vorzubereiten. Hast du alle Materialien? Dann können wir loslegen. Als erstes zeichnen wir zwei gleiche Dreiecke auf das Papier. Sie müssen nicht genauso ausschauen wie in diesem Video, aber am besten so ähnlich. Pausiere dafür das Video. Hast du die Dreiecke eingezeichnet? Als nächstes zeichne auf beiden eine Höhe ein. Achte darauf, dass du bei beiden Dreiecken dieselbe Höhe einzeichnest, so wie du es in der Abbildung siehst. Pausiere dafür nochmal das Video. Nun kannst du sie ausschneiden. Pausiere noch einmal und drücke auf Play, wenn du die Dreiecke fertig ausgeschnitten hast. Nun solltest du zwei gleich große Papierdreiecke mit eingezeichneten Höhen haben. Als nächstes schneiden wir eines der Dreiecke entlang der Höhe in zwei Teile. Das andere Dreieck bleibt so, wie es ist. Jetzt bist du gefragt. Mit den drei Formen, die du nun vor dir liegen haben solltest, kannst du eine neue geometrische Form bilden. Dafür brauchst du sie einfach nur aneinander legen. Versuche das so lange, bis du eine dir bekannte Form, die kein Dreieck ist, vor dir liegen hast. Pausiere dafür noch einmal das Video. Was für eine Form hast du nun vor dir liegen? Schauen wir uns an, welche Form ich bekomme. Siehe da! Ich konnte mit meinem Dreieck ein Rechteck zusammenlegen. Hast du auch ein Rechteck bekommen? Wenn nicht, pausiere noch einmal das Video und versuche aus deinen Dreiecken ein Rechteck zu machen. Wir haben jetzt also ein Rechteck, was gut ist, da wir ja schon wissen, wie man die Fläche von einem Rechteck ausrechnen kann. Dafür müssen wir nur die Länge und die Breite des Rechtecks kennen. Nennen wir unsere Länge a und unsere Breite h Wie wir sehen, ist die Seite HA genauso lang wie unsere eingezeichnete Höhe vom Dreieck. Multiplizieren wir also die Breite und die Länge, also rechnen wir A mal HA, dann erhalten wir die Fläche vom Rechteck und somit die Fläche der beiden Dreiecke. Was müssen wir also noch tun, damit wir nicht die Fläche von 2, sondern nur von einem Dreieck erhalten? Ganz einfach! Wir dividieren A mal HA, durch 2. Schließlich haben wir damit die Formel, die wir am Anfang gesehen haben und wissen, wie wir darauf kommen. Falls es dir zu schnell ging, schau dir dieses Video und die einzelnen Schritte noch einmal genauer an. Im nächsten Video werden wir die Formel mal in einer Rechenaufgabe verwenden. Ich freue mich schon darauf, dich dort zu sehen. Bis bald!